Und frei für die Mitglieder der Kommission, das Wort hat Herr Damian Müller. Herr Präsident, Herr Bundesrat, meine geschätzten Kolleginnen und Kollegen, ich bitte Sie, die Motion IMARC in ihrer ursprünglichen Form abzulehnen und die von der Kommission beantragte Änderung des Motionstextes anzunehmen. Für mich sind zwei Argumente entscheidend. Erstens ist es schlicht nicht notwendig, die heute geltenden Gesetze im Sinne der Motion zu ändern. Es ist nämlich selbstverständlich und bereits heute Praxis, dass keine öffentlichen Gelder an rassistische, antisemitische, aber auch an hetzerische Aktionen fließen dürfen. Die Notwendigkeit, das Gesetz zu ändern, besteht somit nicht. Zweitens, und ich sage dies in aller Deutlichkeit, ist die ursprüngliche Motion nichts anderes als ein Angriff auf die Unabhängigkeit der Schweizer Außenpolitik. So enthält die ursprüngliche Motion eine Definition des Begriffs hetzerische Aktionen, die keinesfalls in ein Gesetz geschrieben werden darf. Gemäß dieser Definition sind unter hetzerischen Aktionen, ich zitiere beispielsweise Kampagnen an NGOs zu verstehen, die von rivalisierenden Gruppen oder souveränen Staaten als Provokation aufgefasst werden können. Mit dieser Formulierung wäre die Entwicklungszusammenarbeit schlicht, nicht mehr möglich. Wieso nicht? Irgendeine Gruppierung wird sich immer daran stören, dass die neutrale und unabhängige Schweiz nicht die Position und die Ziele der eigenen Gruppierungen unterstützt. So können gerade von intoleranten, extremistischen und rassistischen Gruppierungen auch Projekte zur Demokratieförderung und zum Schutz der Menschenrechte als Provokation aufgefasst werden. Wenn nun also die Schweiz in ihrer Entwicklungspolitik keine öffentlichen Gelder mehr verwenden darf und Projekte zur Unterstützung, die von irgendeiner Gruppierung als Provokation aufgefasst werden können, wäre es wohl nicht mehr möglich, überhaupt noch in bedeutendem Ausmaß entwicklungspolitisch tätig zu sein. Unsere Außenpolitik und unser entwicklungspolitisches Engagement dürfen wir uns weder von rivalisierenden Gruppierungen noch von Staaten diktieren lassen, deren Oberhäupter Freiheit, Demokratie, freie Meinungsäußerung, Pressefreiheit, Chancengleichheit und Menschenrechte als lästig erscheinen. Wenn es nach der Motion Imark ginge, müsste die Schweiz ihr Engagement in Russland, aber auch in der Türkei beenden, wenn die dortigen Regierungen unser entwicklungspolitisches Engagement als Provokation taxieren würden. Oder dies natürlich rein hypothetisch, die Schweiz müsste Projekte zur Eindämmung des Klimawandels einstellen, wenn dies dem aktuellen US-amerikanischen Staatsoberhaupt nicht gefallen würde. Eine unabhängige Außenpolitik, die sich an den Werten und Zielen unserer Bundesverfassung orientiert, wäre somit nicht mehr möglich. Deshalb muss die ursprüngliche Motion Imark e zum Schutz der Unabhängigkeit unserer Außenpolitik in aller Deutlichkeit abgelehnt werden. Hingegen unterstütze ich die von der Außenpolitischen Kommission beantragte Änderung des Motionstextes, die verlangt, sicherzustellen, dass die Gelder der öffentlichen Entwicklungshilfe verantwortungsvoll und im Sinn der schweizerischen Grundwerte eingesetzt werden. Der Kommissionstext verzichtet auf die unnötige Forderung nach einer Gesetzesänderung, auch enthält der Text der Kommission keine Passagen. Ich betone: keine Passagen, welche die Unabhängigkeit unserer Außenpolitik in irgendeine Weise einschränken würde. Geschätzte Kolleginnen und Kollegen, ich bitte Sie, die Motion im Sinne Ihrer Kommission anzunehmen. Besten Dank, Herr Müller. Das Wort ist weiter frei für die.